Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Daniel Röpé. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Cuphead. Ja. Wir haben im letzten Part Dr. Karls Roboter, welcher sowas von einer Anspielung auf Dr. O'Reilly war und bist Diva erledigt. No. Zwei Bosse sind noch übrig und ich weiß, wo noch einer ist. Na, ich nicht. Ich schon. Ja, aber trotzdem, das Spiel ist sowas und blind für mich. <lacht> nicht Und zwar, hier ist einer. Ah. Und zwar, jetzt kommt der absolut berühmteste Boss überhaupt. Carla Maria in Rausee. Okay. Man sollte sie, wer wer das Spiel schon mal gesehen hat, auf jeden Fall kennen. Ariza, diese Dings, ja welche diese Meerjungfrau, da was das sein soll richtig hier ist es ja die habe ich auch schon mal gesehen real high class ja da ist sie ja genau Juhu. komm die schnappen wir uns ja aber man sucht die fängt schon mal gut an und sie oh diese Schildkröte an was? die ist voll auf Streit aus Hast du gesehen, wie die DVD ja. auf Streit aus ist? Die Fäuste geballt hatte <lacht> oh. <lacht> äh, also Ich muss schon sagen, wir sollen mal aufhören zu packen. <lacht> nutzen Fisch als Maschinengewehr. Ich bin tot. Nimm das, kala Maria. Ja. Nee, du bist sowas von die waifu aus diesem Spiel. Oh, ich hatte fünf Karten, merk ich gerade. Äh, was für eine verschwendung. Äh, Aber macht gar keinen Schaden. Nein, das Wasser macht keinen Schaden. Es dich nur nach oben. Oh, gar Schaden? Doch. Zweite Phase. zu Medusa. Was? Ich kann mich versteinern. Das können Medusas halt. Einfach wild, wild alle Knöpfe drücken. Ja. wenn du versteinert bist. Haha! <lacht> Invisible Frames! Oh, sie hat ihren Körper verloren. Oh mein Gott, ich bin in der letzten Phase. Im First Try, ey. Jawohl. Au. Wenn ich das jetzt schaffe, im First try, das gut. dann kann, kann man echt sagen, ich bin ein Gott. hast fünf Dinger. Oder Bumm! Knockout! Jawohl! Alter! Ich bin ein Gott! Sag dass ich ein Gott bin! Ja. Ich bin ein Gott! Mein Gott! Ich hätte nicht gedacht, dass es das so schnell gehen würde. zwei Minuten 18. Ja, Servus. Aber B wahrscheinlich, ne? Ja, B- aber egal. Ein Boss noch übrig. Ja, ein Boss ist noch übrig und danach geht's ab ins Finale. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, mal schauen. Kapett! Carla Maria, ja, wir werden deinen Seelenvertrag gut aufbewahren, ja, weil du bist unsere Weifel, genau, genau. So, was ist der letzte da oben der hier einer der absolut schlimmsten Bosse überhaupt? Er sagt irgendwie zu fast jedem, ne? ja, der Geisterexpress, Express entschieden. Storn, ich saß so lange an diesem Boss, ey, weil wenn wir diesen Boss geschafft haben, kommen wir weiter, ja. Weil, und wie du vielleicht gesehen hast, du hast gesehen, was dahinter war, ne? Äh, nee. Das It Casino ist dahinter. Weil unsere Schulden beglichen. Nee, noch nicht ganz. Pass auf, pass auf diese Ziegelsteine auf. Die wollen... Wollen... Äh, wollen unseren Karren nach vorne befördern. Zu dem hin Okay. Das müssen wir natürlich mit allen Mitteln verhindern. Ich sehe gerade so ordentlich. Oh, so. Ich habe gerade 50, ich bin ein Raubingbüra. War hier ein, ein, einfach so, einfach häufig. So Mitte. Ja, ist gut gemacht. Ich wollte eigentlich nur probieren, was das macht. er <lacht> ich jetzt nicht gewusst, was das macht. ja die halt diese Steine die, die da runterfallen lassen bewegen halt unseren Wagen oder wie, wie, wie, ah. wie man nicht das das ist keine Dresine das ist keine das ist halt, uh, halt un unser Karren es ist keine Dresine ich weiß nicht ich weiß nicht ich schon wieder voll ich habe immer noch so, <lacht> was? ich habe immer noch nicht das erste Mal voll Oh Was voll! Ja. Knall ihn ab! Oh nein, sind für tot. Ja. Dieser Zug ist leider nur für tot, aber das lässt sich einrichten. Okay. Wir wollen aber nicht mitfahren. Das sieht aber nicht so frustrierend aus, wenn ich mich ähm. Jetzt. Äh, doch, es kommt noch eine, eine Phase, die noch sehr viel schlimmer ist, weil diese Phase ist ein, eigentlich im Einzelspieler muss als ich jetzt gemacht habe, relativ leicht. Weil ich ja die beiden Köpfe schon mit meinem Super-Duper-Angriff immer wieder aufschalte. Ja, diese ist ist auch voll. Ja. Das ist doch gut. so... Waldo. Da kann ich ihn überhaupt treffen, hier. Ja, kannst du. Meiner Ich werde nicht getroffen. Also... Nicht. Ich aber auch rechtzeitig schaffen? <lacht> Wenn man auf der linken Seite ist. Ja, wir, wir können den hätten ganz leicht ausreichen. Bleiben wir, bleiben wir ein bisschen hier. Also, ah. nein, ich dachte, ja, wäre ich wir ah, in der Mitte. Ja. Nehmen wir auf den Schienen kann man nicht landen. Ne? Nein. Weil wir uns ja bewegen. <lacht> Nein, wenn auf den Kopf mit auf die Tasse, nicht auf meine Tassenfresse. <lacht> wieder sein voll Na, den stein nicht bis no, das gibt es doch einfach nicht ich kann da nicht ausweichen diese typ überhaupt noch am leben ich habe so extrem schaden zugefügt er ist halt riesig und tot Bitte. Er ist doch schon tot. Oh Mann. Na, nach diesem Film werde ich mir nie, will ich nie wieder ein Bier trinken. Bier! Ich nehme zehn. Ja. Weiter rechts. Gib ihn, gib, ihn. Ich gib ihm. Ich gebe ihm ich habe ihm nicht genug gegeben. Der ist down. Das ist ein HP. das uh. ist intense. Und der ist down. Was? Okay, jetzt sind wir bei der letzten Phase. Uh. Hast du den gesehen? Ja. Okay, pass auf. Wir müssen dem Schieß auf sein Herz. Nein. Schieß ab, ja. Ja, schieß auf sein Herz. Nein. Danke. Thank you. Ja, genau gleichzeitig getroffen. Ja, auf oh, Fack. Okay. Na, das ging Na, go. Ich liebe den Ansager. Ja. Der ist klasse. Bin mal gespannt, ob unsere Community sagt, sagt hier, was heißt ja. Okay. Das ist Stein nicht gesehen. das war's bei dir hast machst du ich war es nicht der äh, stein war das stein war's. in die fresse oh. Oh, ah. und da wurde ich getroffen oh, nein ich mit deinem super angriff lieber in der dritten phase aufheben oh mein gott ah. nein. Oh, stein einer dieser steine Ne? <laughs> Nein. Äh Du was ich muss da links oder oh, kann ich auch da auf, auf dem bildschirm los ist <lacht> in begin. Okay, los. wir müssen bevor wir in richtung finale gehen mal gucken wie oft wir wie oft bitte draufgegangen sind ja stimmt über 300 mal ja. Oh Gott. Oh mein Gott, ich habe den so schweren Schaden zugefügt. Ist immer noch nicht down. Warum bist du noch nicht down? Oh. Ja, ich war noch. Ich glaube schon. Gut. Die machen hier nur nach links. Ich bin den rechts. Okay, ist down. Äh. Richtung. Und eigentlich nur hier bleiben. Doch, Geist. Geister. Oh, er ist tot. Oh, ich bin tot. Äh. Oh, thank you. No, thank you. Was oh. <lacht> für eine herrliche Nacht zum Spuken. Ah, komm schon, schaffen wir yeah. part. And Ja. End begin. And begin. Hm. Hm, hm, hm, hm. Hm, hm. Okay, nee, wir haben beide voll. Was? Dann setze ich gleich erstmal so World ein. Nein! So Aldo! Kiro Hast du gesehen, wie ich den gesteuert habe? Ja. Das war verdammt cool, ne? Er ist eigentlich gesagt, warten lieber noch mit dem Handgriff. Ja, da kriege ich auch keine Spezialprogramme. Muss ich auch aber ja. Weil ich für meine Verhältnisse brauche ich lieber hier. So oder? So. Ach, ist der ist Ja. der wir das auch noch ein Super Angriff gehabt. Ja. Aber du hast noch ein. Leben. Ich wollte dich eigentlich treffen. So, äh. Nein! <lacht> Nein, es ist jetzt zu... Na, super. Wow. Oh. Oh. Oh. Nein. Oh, <lacht> uh, thank you. Das ganz, ganz das muss ich jetzt mal zu Ende sein weg Nein. Knockout. Ah, oh, sehr oh, Gott. Gott. Oh. Oh. Oh, gut. Coole Sache. Ey. Sag doch, wir schaffen den neuen hatten. Hm. Huh. Was habt ihr denn erwartet? Ja. <lacht> ja. <So gucken lacht> hab, irgendwie. Hab, habt ihr, habt ihr etwa erwartet, wir schaffen das nicht? Okay. Ah. B. B. Ein brandneuer Rekord. Hm. Warum nur P's? Na, Ist besser als Cs. Touche, ne? Ja. Duscha! -ja. Ja, wir haben 18 Minuten erst. Okay, hm. wir haben den Geisterexpress in den Vertrag. Hm. So. Sieh dir das an. Ja. Welcome. In die Tintenfasshölle, ah. also schaffen wir noch eine? Nein, <lacht> das schaffen wir nicht. Das schaffen wir wirklich nicht. Das Casino ist, ist, ein, ist ein riesiges Level, das dauert lange. Ich saß da sehr lange dran. Immer ein Boss hier gibt es insgesamt insgesamt zehn Bosse. Okay, Holen wir so uns einfach unsere hier unsere letzte Münze. Ja, da können wir alles kaufen. Jetzt ne? genau, holen wir uns jetzt noch unser letztes Objekt unserer Begierde. Und dann würde ich auch mal sagen: Beenden wir den Part. Es ja. ist heute ein, ein etwas kürzerer Part ja. und, und dann geht es in den im nächsten Part Richtung Finale. Ja. Dann ist das Spiel auch gar nicht so schwer. Guck mal, wir sind jetzt ja an einem Tag. Ja, okay, wir, wir haben aber, aber den Vorteil, dass wir zu zweit spielen. <lacht> Hey, mal sehen, wie lange du das gebraucht hätte, wenn du das allein let's play hättest. Ja. Bestimmt sehr viel länger. Ach, was. So, da äh, schon. Ja, welcome. Welcome. Welcome. Oh, Stammkunde. Yay. Goodbye. Goodbye. Immer wiedersehen wir kommen nie wieder. Ja. Wir könnten mal ein, einen Blick auf unsere folge mal, mal gucken. Ja. Es gab, äh, es gibt ein richtig cooles Achievement, wenn, wenn man am Ende, da fragte ich der Teufel nämlich ne, ne, hier, äh, hier komm, äh, ha, spiel mit mir an meiner Seite. Und wenn du das machst, dann kriegst du dafür ein Achievement. Okay. Und, aber dann ist es auch so, dass dass die Anfangsmusik, wenn wenn wir im Titelbildschirm zurückkehren, rückwärts gespielt wird. Experte. Hm. Ja. Erlange einen S-Rang. Hm. Ja, haben wir schon die Hälfte so ungefähr. Ja. ja perfekter, perfekt dafür perfekt, perfekter Lauf haben wir schon bekommen. Hm. Gut. Na gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es Richtung Finale geht. Hm. Ja. Hey, dann wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed. Well, the devil will take.